Ich will jetzt echt gar nicht ne? weil die kriegen die sonst im falschen Hals, weißt du mal? ja, weißt schon. Und ich bin da durchaus kritikfähig, es ist nur immer die Frage, weißt du? Ob es gerechtfertigt ist? Nein, nicht immer das. Jedes Video, das wir online stellen, sind wir der festen Überzeugung, dass das so ist, wie ich da sage, beziehungsweise ich stehe da dahinter. Und jetzt, wenn Leute Kritik machen, dann erwarten die, quasi teilweise, dass du dann sagst, oh, ja, nein, ist scheiße, ja. <lacht> naja. Aber das geht ja nicht. Weil, bis das Video online ist, vom Aufnehmer, teilweise nimmt man es jetzt zwei-, dreimal auf, weil du irgendwo einen Hagel drin hast, bis zu dem Zeitpunkt, wo du das fertig geschnitten hast, bis das das online ist, vergehen keine Ahnung, hast du das 30 Mal gehört, was du da verzapfst. Naja. Und dann hast du das abgesegnet für dich. Na klar, das ist immer deine Meinung und dazu musst du stehen und damit musst du rechnen, dass irgendjemand auch sagt, du verzeihst Scheiße, das, damit musst, das, das akzeptierst du quasi. Somit ist es schwierig, schwierig Kritik umzusetzen, je nachdem um was es geht, aber wenn einer sagt ich finde das scheiße, dass du sagst, ich soll meinen Helm in den Boden tun. Ja, was, was der mit seinem Helm macht, ist mir eigentlich eh wurscht. Naja, das sieht mir eigentlich nicht. Ich sag nur, das was ich mit meinem Helm mache und was ich empfehle zu tun, das muss er dann nicht machen. Das ist ja mir eigentlich total egal. Ja, auf ja. dem passiert ja auch der ganze Kanal im Endeffekt. Es ja. ist ja nicht so, dass du sagst, ihr müsst es jetzt so machen, weil ja. das funktioniert nicht. Genau, das, ist ja, das kann ja jeder annehmen oder ja. nicht. Und ob er die fahrerischen Tipps annimmt oder nicht. Das ist er mir selber überlassen. Da kann sich damit einen Vorteil haben. Es kann also auch sein, dass die Tipps für den gar nicht passen. Ja. Gibt ja, Bei mir ist es auch so. Ich schaue mir ja zum Beispiel einen YouTube-Kanal äh, im Fahrradbereich an. Ne? Die GCN zum Beispiel. Ja, ja. Da gibt es Sachen, da kann ich mir was rausziehen. Und sage oh, das ist cool, das muss ich probieren. Und dann klappt das auch oft. Und dann gibt es Sachen, wo man mir denken, kann ich nicht so mitfahren. Das heißt aber nicht, dass ich den Typen jetzt oder, die das machen, eine Kritik geben da nur weil die ohne Sache jetzt oder mir nichts bringt ist das, das ist, ja, so, ja, das so. ist das liegt in der Natur der Sache dass, dass jeder verschiedene Interessen hat Auch im selben Bereich und ich würde auf keinen Fall irgendwie jemanden ans Bein pinkeln ja, oder jemanden angreifen ich bin überhaupt kein Typ der jemanden angreift ich bin eigentlich schon tolerant bevor ich schon mal ich bin intolerant aber das ist nur meine Ansicht was ich für mich machen da ich sag nicht, wenn jemand das nicht so macht und wenn jemand mit dem Strampler und mit den Flipflops im Socken durchs Fahrerlager rennt, dann sage ich nicht, das ist ein Depp, sondern ich denke mir halt so mein Teil, ich sag nicht, dass das ein Depp ist, das werde nie sagen, das kann ja ein cooler Typ sein, das kann auch mein Spesl sein, ja. also mein bester Späßel, der macht auch Sachen, wo ich mir denke, so, <lacht> <lacht> ich persönlich nicht, das heißt aber nicht, dass ich deswegen mit ihm quasi, äh, auf Kriegsfuß bin, ja. sondern da lache ich drüber oder bei Corona, ob sie einer impfen lässt oder nicht impfen lässt. Alter, das ist mir scheißegal. Das interessiert mich nicht. Das, deswegen mache ich ja keinen auf ihren persönlich. Da sage ich nicht, du bist der Depp, weil du die impfen lässt oder du bist der Depp, weil du die nicht impfen lässt. Oder du bist der Depp, weil du einen BMW fährst oder du ein Yamaha. Das, das ist mir wurscht. Das ist einfach scheißegal. Aber ich bin so mit mir selber beschäftigt, dass ich eigentlich über andere eh gar nicht urteilen will und kann und nicht mag. Und von dem her muss da jeder seine eigene Sache rausziehen, was er für notwendig findet, was ihm was bringt und was ihm nichts bringt, das muss er halt dann einfach bleiben lassen. Und deswegen finde ich das vollkommen okay und das liegt der Natur der Sache, dass es hin und wieder Kritik gibt. Das heißt aber nicht, deswegen, dass ich deswegen irgendwas Nein. anderes mache, weil das ist meine Meinung und bin schon so erzogen worden, dass ich immer sage, was ich mir denke und das mache und genauso auch, und jetzt kommt der Punkt, jetzt es das allergeilste. Wie oft haben mir leid, ah oh, Matthias, super, weil ich zu, zu irgendeinem Produkt gesagt habe, das ist scheiße. <lacht> weißt du, weil ich mich nicht kaufen lasse von irgendwelchen arschlichen Produkten. Wenn ich so, ah, was haben mir Firmen schon Mist geschickt, habe ich hab gesagt, das mache ich nicht. Ja, ich kann es machen, aber das ist halt eher dann, hm, hm. Ja, gerade so das Thema Motorradtests war bei dir, was da relativ Genau, Das war die gleiche Scheiße. Ich habe gesagt, man hätte die Schnauzen voll von diesen Schickimicki-Journalisten-Tuben. Im Endeffekt warst du der Erste, der das einmal ausgesprochen hat, wo sie alle denken. Das, ich pack das einfach nicht. Weißt du, nach seiner Pfeife zum Tanzen, weil man das so tut, weil man das so macht, weil das ist der gute, das erwartet man quasi von dir. Ey. Ich, mein, ich ich halte viel von ihm, Martin Bauer. Okay. Das ist für mich echt ein Kurifä, was fahren und Technik anbelangt, wow, ein Idol. Und dann habe ich mir den Ducati von der neuen V4, bin ich nicht den Test angeschaut, den Heres, und dann denke ich mir, ich fühle so mit ihm, weil es ist total untypisch Martin Bauer gewesen, er hat überhaupt keine kein negative kein, kein Kritik nicht geäußert. Und hier muss mir so gedacht, ja, ich weiß, wie es ihm geht du bist beeinflusst. Weil der Tester ja im Endeffekt gekauft ist. quasi. Ja, du bist unterbewusst gekauft, du bist ja. unterbewusst gekauft worden, weil du wirst so chauffiert vor die Hersteller, du kriegst alles, die du die, nicht den Arsch persönlich abputzen. Okay. Das ist so. Ja? Und dann, dann wirst du unterbewusst, weil es so gut geht, ja. jetzt empfindest du alles für positiv. Das ist einfach so. Ja, das ist am Anfang noch ziemlich geil, glaube ich, aber wenn dann ja. Irgendwann um einmal, wenn tiefer geht. Das ist am Anfang geil, weil du hergehst und denkst da, boah ey, der Ducati kommt zu dir. Ja. Ich so. ja die Hersteller, guck mal zu mir, die Hersteller finden mich geil, boah, wow, super. Scheiß auf die Hersteller. Weil dann kauft man sich das Motorrad selber, wenn es ab ist. Wenn der mit der Kritik nicht leben kann, wegkommt. Und jedes Motorrad hat irgendwas scheiße ist. Der Macher hat eine Scheiß Bremsen. Und die anderen Hersteller haben andere Probleme. Und, aber jedes Motorrad ist gut. Will man auch so sagen, Es gibt ja. kein schlechtes Motorrad. Mehr. Aber die Hersteller wollen halt nicht das hören. Und deswegen werden die Journalisten chauffiert. Die nicht so wird ihnen wird nicht gesagt, ah, du musst das und das und das sagen. Das wird, das wird nicht gemacht. Ja. Aber denen geht so gut, dass die quasi. Dass einfach auch den, auf die Idee käme, das ja. Schlechteste zum sagen. Es fühl, sie fühlen sich super. Es ja. ist alles geil. Sie also werden nach Eich eingeflogen nach Spanien, kommen in ein Sechs-Sterne-Hotel, kriegen ein super Dinner mit fünf Gängen. Ähm, von exklusiv auf der Rennstrecke rumfahren. Wir machen Martin oder keine Ahnung was. Na klar ist das geil. Und keine Frage. Wieso sollst denn du da überhaupt noch an etwas Negatives denken? Ja. <lacht> Und vor allem, du fährst so wenig mit dem Hofern. Dass du auf gar nicht auf die Idee kommst, irgendwas Negatives rauszufinden, weil in der Zeit schaffst du es gar nicht. Mhm. Du bist ja fährst nach und fährst hinten wieder rein und dann so... Boah, boah, krass, ey, geil! Boah, ist voll geil, geile Motorrad ey. Ja, früher war es bei der Super Legera 8 Runden oder so. Ja, 8 ja, Runden, wenn ich fahre mit der In- und mit der Outlap, eigentlich waren es nur sechs. Okay. Sechs richtige gezeilte Runden. Und da habe ich mich auch flashen lassen, weil ich war geflasht. Mhm. Wir waren fünf Motorräder, vier Motorräder. Auf der ganzen Rennstrecke in Mugello, exklusiv Ducati, Ducati-Chef höchstpersönlich steht da. da, denkst du dir, boah ey. Und? Im Nachhinein, ich habe immer gesagt, weil ich immer gesagt hat, ja, aber das kannst du nicht machen. Ein anderer Influencer war das, der hat gesagt ja, kannst, das kannst du nicht machen, du kannst ja nicht einfach die Hersteller so ein paar stellen. Sag ich, doch kann ich schon. Er ja, sagte wieso? Sag ich, mit, was ich. Den Umsatz, den ich mit hersteller gemacht habe, das Geld, was ich mit, mit hersteller verdient habe, ja. war in einem Jahr 500 Euro. Und den Umsatz, den ich mit meinen Zuschauern, meinen Kunden, mache und das ist mehr als 1100 Euro. So, jetzt steht das gegen das. Obwohl der Hersteller natürlich der große Hersteller ist, aber der Zuschauer ist ja derjenige, der die Wahrheit verdient ja, ja. hat und nicht der Hersteller. Obwohl, der es auch verdient, aber der kann nicht damit umgehen. Das ist der große Unterschied und von dem her scheiß drauf. Ist was ist und deswegen bin ich bejaht, weil der Mandy kann halt ganz klar mit Kritik umgehen und das Produkt passt einfach. Ja, das Produkt ist schnell. Ich bin mit der Yamaha einfach scheiße schnell und weiß nicht warum, es funktioniert einfach. Ja, und solange sich das nicht ändert, werde ich auch nicht zum anderen Hersteller gehen. Und wenn ich halt vom Yard kein Motorrad mehr kriege, dann müssen wir uns kaufen, fertig ist. Aber, ja, und dann bin ich komplett unabhängig. Ja, von dem her, dann haben wir Realtalk auf andere Art und Weise. Können wir das, das online stellen oder sollen wir das kaufen? Ich bin mir gerade noch nicht sicher. Scheiß drauf, wir haben es auf jeden Fall mal drauf und ja. wenn nicht, dann stellen wir es roh online und dann können wir uns jetzt das Malt reißen und dann wie in der Luft fetzt von ein paar und dann ist es halt so. Und dann werde ich es auch überleben. Also, peace!